Genau, dann, ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe anwesende Teilnehmende, herzlich willkommen zur heutigen Diskussionsrunde zum europäischen Gesundheitsdatenraum. Der Titel der heutigen Veranstaltung ist: Sind meine Gesundheitsdaten bald überall? Und ich freue mich erstmal sehr doll, dass so viele zugeschaltet haben und heute hier sind und bin in freudiger Erwartung, dass wir heute einen sehr erkenntnisreichen Abend vor uns haben. Kurz zu mir, ich bin Anne Herperts, bin Vorsitzende der Piratenpartei Deutschland und heute Abend darf ich Sie und euch zusammen durchs Programm geleiten. Worum geht es heute? Kurz zusammengefasst. Am 4. Mai 2022 hat die EU-Kommission einen Verordnungsentwurf zur Schaffung eines europäischen Raums für Gesundheitsdaten vorgelegt. Der Vorschlag zielt vor allem darauf ab, die Gesundheitsdaten von PatientInnen europaweit zu vernetzen. Das heißt, dass letztlich Krankengeschichten, Testergebnisse, Rezepte und Ähnliches mit Krankenhäusern und Ärzten, ähm, ja, die Patientinnen letztlich behandeln, auch ausgetauscht werden können. Und das natürlich EU-weit. Auch noch ein paar Sachen, auf die wir hoffentlich heute noch zu sprechen kommen. Ähm, dass auch Industrieforschung und Behörden Zugang zu personenbezogenen Gesundheitsdaten erhalten können. Was natürlich noch mal extra brisant ist, ähm, weil sie pseudonymisiert werden sollen. Wir wollen heute hoffentlich eine sehr schöne Diskussion haben, wo wir über die Herausforderungen und Risiken, aber auch verschiedene Anwendungsbereiche und auch äh, über die Frage sprechen können, wie man überhaupt Awareness für dieses Thema bei den PatientInnen schafft. Genau, zum Ablauf kurz. Ähm, ich werde gleich noch unsere liebenswerterweise zugesagten Referenten vorstellen, Diskutanten vorstellen. Und äh, freue mich nochmal außerordentlich auch im Namen der, der Piratenpartei, dass äh, Sie, Herr Scha, Herr Breyer und auch Herr Lang heute zugesagt haben und heute Zeit gefunden haben. Frau Berwanger hat es leider nicht geschafft, aber dankenswerterweise Herrn Lang gesendet, ähm, der ebenso auskunftsfähig ist wie Frau Berwanger. Genau. Äh, wie geht's weiter danach? Im Anschluss. Ja, gibt es jetzt erstmal eine Diskussion, wo ich mir viele Fragen ausgedacht habe, womit ich die ReferentInnen ein bisschen löchern möchte. Ähm, dabei geht es viel um den Entwurf der EU-Kommission zum europä europäischen Gesundheitsdatenraum, um Sicherheitsrisiken für die, wenn nicht sogar wirklich sensibelsten Daten, die man irgendwie von sich selbst haben kann, als auch um die Anwendung von Daten in der Forschung natürlich und wie wir auch irgendwie informationspolitisch mit den PatientInnen dementsprechend umgehen sollten. Nach der Diskussion hier im zweiten Teil dann öffnen wir den Raum für Fragen aus der Teilnehmerschaft. Also, wenn Sie, liebe Gäste, Gästinnen, Fragen haben währenddessen, schreiben Sie sich die gerne auf, auf dem Laptop oder auf einen Zettel neben sich, damit Sie sich die merken können und dann können wir die im zweiten Teil hier auch einfließen lassen. Wie dann genau das Prozedere abläuft, werde ich dann natürlich, wenn es dazu kommt, nochmal genau erklären, damit es ja auch ein bisschen übersichtlich geht. So, um das Thema heute aus verschiedenen Perspektiven auch wirklich beleuchten und diskutieren zu können, haben wir unsere drei Referenten hier, die ich zunächst erstmal vorstellen möchte. Wir haben zum einen Peter Schaar, Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Er war Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit von 2003 bis 2013 und auch äh, Vorsitzender der Schlichtungsstelle der Gesellschaft Gematik. Es gab noch so viele andere äh, Titel und Mitgliedschaften, die ich hier hätte aufzählen können. Äh, ich hoffe, das passt so. Außerdem äh, ist Peter noch Autor des frisch veröffentlichten Buches Diagnose Digital Desaster ist das Gesundheitswesen noch zu retten, was erst vor ein paar Tagen erschienen ist, wie ich herausgefunden habe. Danke, dass Sie heute hier sind. Und dann Hallo. kommen wir. Ja, Hallöchen. <lacht> Sagen Sie gerne Hallo. Äh, Patrick Breyer. Unsere zweite Person heute ist Europaabgeordneter von der Piratenpartei, ist äh, seit 2019 im Europaparlament und ist dort Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, also im Liebeausschuss, als auch stellvertretendes Mitglied im Rechtsausschuss. Von 2012 bis 2017 war er schon Abgeordneter im Landtag in Schleswig-Holstein, ist Jurist vom Beruf und war schon mehrfach als äh, digitaler Freiheitskämpfer natürlich im ähm, an erfolgreichen Verfassungsbeschwerden beteiligt und hat vor Gericht schon viele Erfolge erzielt. Hallo Patrick Neuer und danke, dass du hier bist. Ja, hallo in die Runde. Schönen guten Abend. Dann haben wir noch Freddy Lang als dritte Person, ist Diplompsychologe und seit 2001 Referatsleiter für Fach- und Bildungspolitik im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. Seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Gesundheitspolitik und gesundheitliche Versorgung, Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz. Natürlich auch immer wichtig die Qualitätssicherung in der Diagnostik, berufsethische Richtlinien und fachliche Standards. Danke an dieser Stelle nochmal wirklich extra doll für das kurzfristige Einspringen für Frau Bärwanger. Das ist wirklich super nett, dass Sie das gleich möglich machen konnten. Und damit auch herzlich willkommen an Sie heute. Ja, Hallo an alle. Ich hoffe, ich bringe gute Beiträge. Deshalb bin ich mir sicher. Ja, dann, ähm, ich habe mir für den Anfang mal was Unkonventionelles überlegt. Ähm, damit sie, damit die Gäste, die hier anwesend sind und die Teilnehmenden, sie vielleicht auch eine bisschen andere Art und Weise mal kennenlernen können, würde ich so als beginnenden Icebreaker eine kleine Einstiegsrunde machen, in der jeder von Ihnen dreien eine knappe Minute, einen interessanten Fakt über sich selber erzählen kann. Eine Anekdote, irgendwas, was mal noch im Leben passiert ist. Die man so vielleicht nicht offiziell im Netz findet. Das finde ich ganz spannend. Herr Schaar, wollen Sie vielleicht beginnen und einen interessanten Fakt mit uns teilen? Ja, als ich äh, letztens beim Arzt war, äh, hatte ich die Freude, äh, Datenschutz in der Praxis zu erleben und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, äh, erstmal wurden mir diverse Erklärungen vorgelegt die ich durchlesen und unterschreiben musste, bevor überhaupt irgendetwas medizinisches von mir abgefragt wurde, beziehungsweise eine Diagnose gestellt wurde. Das fand ich dann schon etwas lästig zumal die Fragen, beziehungsweise die Daten, die dabei erhoben wurden, sich wiederholten. Also ich musste auf allen vier Bögen, die ich dort ausgefüllt habe, meinen mein Namen, Datum und so weiter angeben und ich musste dann alles auch separat unterschreiben. Inwieweit das tatsächlich erforderlich ist und ob man das nicht vielleicht etwas besser hinkriegen könnte, das habe ich mich dabei schon gefragt und auf der anderen Seite wollte ich ja Hilfe haben und äh, habe es dann äh, auch brav alles ausgefüllt. Ähm, äh, gut, äh, das ist meine, meine erste Story, die ich insofern einbringen möchte. Ja, sehr spannend. Und natürlich, äh, ja, letzten Endes hat man wahrscheinlich dann wenig Wahl in ihrer Position gehabt äh, zu dem Zeitpunkt. Aber sehr spannend. Danke fürs Teilen dieser Geschichte. Patrick Breyer, auch so eine interessante Geschichte. Mir ist das auch schon passiert. Ich habe mir aber zum Glück eine andere Anekdote äh, überlegt, nämlich ähm, als ich Landtagsabgeordneter war, habe ich tatsächlich ähm, mir einigen Diskussionen und Kampf mit der Landtagsverwaltung darüber geliefert, ob, die eigentlich, ob es eigentlich erforderlich ist, dass die mein Geburtsdatum wissen wollten Und habe dann auch, glaube ich, erfolgreich einige Zeit hinausgezögert, das denen angeben zu müssen. Am Ende haben sie es dann von Inko anders dann doch erfahren. Aber äh, dann habe ich mir gedacht, wenn man das jetzt vergleicht, um welche Datenmengen und Vorhaben wir jetzt hier in Europa kämpfen, da geht es doch um ein bisschen mehr als das eigene Geburtsdatum. Wohl wahr, wohl wahr. Okay, danke auch fürs Teilen an der Stelle. Herr Lang, haben Sie auch eine Datenanekdote ja. oder vielleicht auch eine ganz andere? Äh, ja, ich äh, habe eine zweiteilige Geschichte an der Stelle. Also die erste, der erste Teil ist, äh, mein Name ist ja Fredi, das war 1959 sehr ungewöhnlich ähm, und insofern muss ich dann als Jugendlicher, auch als Kind, allen immer erklären, dass ich nicht Manfred und nicht Alfred heiße. Insofern ein Datenteil, das damals ja ungewöhnlich war und erklärungsbedürftig. Aber was ist das Lustige jetzt daran? Das Lustige daran ist, wie ich über Ihre Anfrage nachdachte, zu einem solchen Abend, wo es um Datenschutz geht, etwas zu erzählen in einem Video, das aufgenommen wird und das öffentlich ist, das noch nicht öffentlich ist, ist ja die Frage, sind Sie bereit, Ihre Daten herzugeben und zwar die, die noch keiner kennt? Und das fand ich sozusagen dann nicht nur auf der Treppe witzig, sondern schon vorher witzig. Ich dachte das ist ja eine Nummer. Okay, das muss ich dann mal ansprechen. Äh, sorry für den Einstieg, aber ja, das äh, musste ich heute herzhaft lachen, wie mir das auffiel. Es ist ein Test, nehme ich an. Ich hatte um Vorfeld um die Einverständnisse zumindest von Ihnen allen gebeten. Ähm, ja, ist natürlich die Frage. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine mehr oder minder öffentliche Veranstaltung, wo alle Menschen auch zuschauen können. Ähm, sie können trotzdem noch im Nachhinein etwas daran äußern, dass es nicht veröffentlicht wird. Keine Sorge. Okay, witzige Anekdoten an der Stelle. Danke wirklich fürs Teilen. Ähm, ich fand, das war ein sehr witziger Einstieg mal, mal ein bisschen was anderes. Aber kommen wir zurück zum ernsthaften Teil. Wir veranstalten ja heute äh, diesen Themenabend unter dem Titel Sind meine Gesundheitsdaten bald überall? Ist natürlich auch ein bisschen reißerisch formuliert, aber steckt vielleicht auch ein bisschen was drin. Und da schließt meine Frage eigentlich direkt ein ähm, in einem relativ kurzen Statement. Ist das denn so? Sind unsere Gesundheitsdaten vielleicht bald überall? Ist das möglich? Steht das an? Ja, Herr Breyer, wollen Sie anfangen? Also dass sie überall sind, würde ich jetzt nicht sagen, aber dass sie überall abrufbar werden, zumindest wenn ich nicht ausdrücklich widerspreche. Das ist tatsächlich so geplant im Grunde genommen. Das heißt, dass europaweit behandelnde Stellen quasi Zugriff haben könnten auf die Krankenakte ihrer Patientinnen und Patienten. Auch wenn zum Beispiel der Zahnarzt jetzt nicht unbedingt wissen muss, ob ich in Psychotherapie bin oder nicht oder ich auch ein berechtigtes Interesse daran haben kann, eine Zweitmeinung einzuholen, ohne dass der Erstbehandler das jetzt erfährt und vielleicht als Misstrauen interpretiert. Und genauso kann es sein, dass zumindest pseudonymisiert meine Daten dann auch an, für Forschungszwecke oder sogar für Behördenzwecke, Aufsichtszwecke abfließen. Obwohl ja eigentlich die ähm, Helsinki-Erklärung über Ethik auch in der Medizin ganz klar sagt, äh, Forschung an Personen mit Personendaten nur mit deren Einwilligung. Also insofern ähm, äh, finde ich das hochproblematisch, dass hier Informationen über körperliche, geistige Gesundheit, das kann Psychotherapie sein, das kann eine Suchttherapie sein oder Informationen über das Sexualleben, ähm, dass ich da nicht... Äh, quasi gefragt werde, aktiv gefragt werde, vielleicht selbst aktiv werden muss. Und ob das wirklich zum Beispiel, wenn ich an meine Eltern denke oder Menschen, die sich nicht so gut auskennen, die vielleicht unsere Sprache gar nicht so gut sprechen, ob das für die praktikabel ist, das wage ich zu bezweifeln. Meine Sorge ist, dass wenn man sich nicht auf die Vertraulichkeit verlassen kann, dass man sich vielleicht nicht mehr behandeln lassen könnte. Ja, absolut valider Punkt. Sehen das die anderen auch so? Herr Langen, sehen Sie das ähnlich oder was haben Sie für ein Gefühl? Sind die Daten bald öffentlich? Ich hoffe meine noch nicht so bald. Das hängt aber dann eher davon ab, ob ich irgendwann mal eine chronische Erkrankung diagnostiziert bekomme. Das ist eigentlich der springende Punkt dabei. Ein Freund von mir hat eine, dem hat sein Facharzt gesagt, also wenn er äh, die elektronische Patientenakte nicht in Gang setzt, dann kann er ihn nicht weiter behandeln, weil natürlich äh, oft sozusagen auch eine, ein Disease Management Programm oder äh, mehrere Fachärzte miteinander kooperieren und äh, mit einem selektiven Datenmanagement könnte man das explizit bestimmen, wer das jetzt was sehen darf, mit Opt-in oder Opt-out ist im Prinzip nur zu regeln, was alles offen ist erstmal, zumindest am Anfang. Wie dezidiert sozusagen das dann gehandhabt werden kann im Hinblick auf die Kenntnisse und Kompetenzen der Bürger oder ob das dann mehr in die Richtung geht, naja, dann unterschreibe ich es halt und äh, ja, dann ist es halt so und da kann man nichts dran ändern. Ähm, da habe ich sozusagen meine Bedenken. Äh, also Insofern äh, würde ich Herrn Bayer zustimmen. Es wird flächendeckend wohl dazu kommen, dann, äh, dass äh, diese Daten abrufbar sind. Und äh, die Folgen sind jetzt noch nicht so ganz absehbar. Wir haben ja werden ja noch darüber reden. Ähm, aber äh, eigentlich wäre eine etwas vorsichtigere Strategie aus unserer Perspektive angemessener. Ja, Herr Schaar, was sagen Sie dazu? Also ich finde es im, also find im Prinzip gut, dass ich, wenn ich äh, mich im europäischen Ausland aufhalte äh, und äh, dort werde, wenn ich dort Medikamente brauche, äh, im Prinzip äh, unter denselben Bedingungen, wie ich äh, im Inland äh, behandelt werde, beziehungsweise auch die Medikamente dann mir verschreiben lassen kann und auch dann in der Apotheke dort vor Ort einlösen kann. Das, wird das elektronische Rezept. Das zum Beispiel ist etwas, wo ich sagen würde, das ist grundsätzlich eine richtige Idee und es ist schwer nachvollziehbar, warum wir da sozusagen vollständig unterschiedliche nationale Systeme haben, die ein ganz unterschiedliches Schutzniveau haben und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass man hier ein gemeinsames Schutzniveau kriegt und, äh, bekommt. Und da, denke ich, ist noch relativ viel Nacharbeit an dem Entwurf der Kommission erforderlich, gerade im Hinblick auf das Management der Daten. Das Thema ist ja hier auch schon angesprochen worden. Einwilligungsmanagement, sozusagen das möglichst auch verbraucherfreundlich patientenfreundlich zu gestalten, dass ich also mit relativ einfachen Mitteln in verständlicher Weise in meiner Sprache bestimmte Verfügungen treffen kann, die dann auch bei der Handlung beachtet werden. Das, das finde ich ganz wichtig. Der zweite Aspekt ist, dass gerade bei der sogenannten Sekundärnutzung der Daten, das ist ja ein ganz entscheidendes Motiv der Europäischen Kommission, die Daten europaweit für Forschungszwecke verfügbar zu machen, überhaupt eine Einwirkungsmöglichkeit für die Patienten und Patientinnen äh, eingeführt. Da, da ist bisher weder ein Opt in, also die Einwilligung vorgesehen, noch ein Opt out. Also das heißt, da, da geht es überhaupt um die Einwirkungsmöglichkeiten und äh, ohne eine solche Verfügungsmöglichkeit der Betroffenen wird es überhaupt nicht gehen. Ja, also das, das ist sozusagen, glaube ich, ein, ein, ein, ein ganz harter Punkt, den man hier durchsetzen muss und wo ich auch den Eindruck habe, dass äh, man dafür viele Verbündete finden wird. Äh, diese, dieses völlige, völlige außer acht lassen äh, der Verfügungsmöglichkeiten der Patientinnen und Patienten sehe ich. Ja, absolut. Ähm, gehen wir noch einen Schritt wieder davor weil wir jetzt schon ein bisschen zu weit gekommen sind. Ähm, die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides äh, nannte dem European Health Data Space ähm, einen grundlegenden Umbruch im digitalen Wandel der Gesundheitsversorgung in der EU. Außerdem sagte sie, dass der Entwurf die BürgerInnen in den Mittelpunkt stellt und ihnen ermöglicht, die vollständige Kontrolle über ihre Daten zu haben, mit dem Ziel, eine bessere Gesundheitsversorgung in der gesamten EU zu erreichen. Würden Sie dieser Aussage tatsächlich in dieser Ausführung so zustimmen, dass die Menschen die vollständige Kontrolle über ihre Daten letzten Endes haben? Dann drehen wir einfach die Runde noch mal rum, Herr Schaar. Würden Sie der Aussage zustimmen? So würde ich der Aussage nicht zustimmen. Richtig ist, dass der Entwurf ein Recht der Patienten auf eine elektronische Akte einführt. Also das ist, insofern stimmt das schon, dass das Problem ist halt, inwieweit daraus eben auch eine Pflicht wird und inwieweit überhaupt transparent ist für mich, was mit diesen Daten geschieht. Und hier sind noch Zweifel, glaube ich, angebracht und zwar erhebliche Zweifel, ob der Entwurf das so vorsieht. Aber auch im Hinblick auf... Auf die, auf die Datensicherheit und, und, auf, und das hat ja mit dem Datenschutz sehr viel auch zu tun, zum Beispiel, dass nur Berechtigte auf die Daten zugreifen können. Da stellen sich viele Fragen. also Wir haben ja in, in, in Deutschland eine bestimmte Vorstellung, zumindest wenn es die gesetzlich Versicherten gilt, ist das auch im Gesetz festgeschrieben, dass da eine eindeutige Identifizierung und Authentifizierung stattfindet. Da sind auch relativ hohe Hürden eingeführt worden, die verhindern sollen, dass jetzt Unberechtigte auf diese Daten zugreifen. Aber wie soll zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Spanien oder nach Frankreich reise, gewährleistet werden, dass die Stelle, die jetzt den Zugriff begehrt, von mir dazu beauftragt wurde und ich die Daten für diese Stelle auch freigegeben habe. Die elektronische Gesundheitskarte wird dort im Zweifel nicht funktionieren. Und auch andere Identifikationsmöglichkeiten, da stellt sich schon die Frage, inwieweit die verfügbar sind dort und inwieweit die, das deutsche System, das ja auch bisher noch eigentlich nur in Ansätzen funktioniert, die Telematik-Infrastruktur in der Lage ist, diese Informationen aus diesen Ausländischen System äh, sinnvoll zu verarbeiten und zu gewährleisten, dass ein gleichwertiges Schutzniveau, ein gleiches Schutzniveau äh, wie bei, einer, bei, bei in, inländischen Transaktionen auch gegeben ist. Ja, also bei dem Punkt der vollständigen Kontrolle der Daten scheint das dann tatsächlich äh, schwierig zu sein. Es haben sich auch schon viele, ja, ich würde mal sagen, Zielkonflikte jetzt irgendwie schon ähm, aufgetan. Mich interessiert auch, wie Herr Lang das einschätzt. Hat man denn dann noch die vollständige Kontrolle über seine Daten ähnlich? Ähm, ich fürchte nicht. Also vor allem, weil das mit dem Löschen vermutlich sehr schwierig wird. Auch generell, es wurde ja schon angesprochen, Zugriff auf Forschungsdaten. Unter welchen Bedingungen das dann stattfindet, hat man ja keine Kontrolle. Also grundsätzlich, ähm, ist die Idee, sozusagen europäisch Digitalisierung voranzutreiben und das auch im Gesundheitssektor zu implementieren, ja nicht falsch. Aber das Top-Down und die Top-Down-Idee und dabei sozusagen nur die groben Linien zu setzen, die dann an, an, den, an den Strukturen kranken, also die nationalen Vorkehrungen, die wie soll man sagen die die zugriffs das zugriffsmanagement insgesamt müsste meines erachtens erstmal auf nationaler Ebene äh, ausreichend gesichert sein und dann ist auch der transfer äh, innereuropäisch äh, äh, sicherer. Also mir wird es ein bisschen mulmig, wenn ich so eine Sätze lese, die, dass sozusagen es sozusagen um die, die Mobilisierung des Binnenmarkts geht und die Datenwirtschaft sozusagen zu ermöglichen. Da ist eigentlich äh, der Fokus zu sehr auf sozusagen die wirtschaftliche Nutzung und zu wenig auf die Selbstbestimmung. Und das zieht sich meines Erachtens auch so ein bisschen durch den Entwurf durch, obwohl es irgendwie ja auch anders geplant oder behauptet, wird. Und da muss noch was nachgebessert werden. Einz einzelne Stellen wurden ja auch schon genannt. Beispiel. Okay, äh, ich schließe aber den Rahmen ein bisschen um die Frage und äh, richte sie an Patrick Breyer, der natürlich selber im äh, EU-Parlament sitzt. Ich glaube, ähm, ob man den jetzigen Kommissionsvorschlag vollständig unterstützt, die Frage kann ich äh, <lacht> mir jetzt schon fast selber beantworten. Aber ähm, wenn eben nicht was sind eigentlich die entscheidenden Stellen, wo da auch nachgebessert werden muss bei dem Entwurf, der jetzt auf dem Tisch liegt? Was wären da so Ansatzpunkte? Ja, also zunächst mal kann ich das bestätigen, den Eindruck, den Herr Lang geschildert hat. Wenn man diesen Gesetzentwurf durchliest, und als ich ihn das erste Mal gelesen habe, dachte ich, dass es echt irgendwie von der Industrie in die Feder diktiert weil es dann nur um möglichst breite Verfügbarkeit und Zugreifbarkeit von möglichst vielen Daten geht, wenn man sich das durchliest. Natürlich kann es einen großen Vorteil sein, wenn grenzüberschreitend auch die behandelten Ärzte dann direkten Zugriff auf meine Gesundheitsdaten haben oder wenn ich meinetwegen meine Daten selbst anfordern kann, sicherlich. Aber im Grunde genommen, meines Erachtens, muss das jeder selbst abwägen können gegen die Risiken, die damit verbunden sind. Denn im Grunde genommen ist ja mit dieser Verordnung so eine Art Zwangsdigitalisierung äh, verbunden. Das heißt, ähm, unabhängig davon, ob ich den Zugriff einschränke oder meinetwegen ähm, widerspreche, äh, müssen die Daten erstmal in digitalisierter Form gesammelt werden und quasi auch, in dieses ähm, vernetzte System eingestellt werden, wo bisher eben oftmals solche Aufzeichnungen dezentral geführt werden und vielleicht entweder auf Papier oder äh, auf, auf Rechnern, die vielleicht gar nicht ans Internet angeschlossen sind. Und ähm, da wird dann teilweise gesagt, es ist ja viel sicherer, wenn das in so einem äh, gesicherten Datenraum liegt, aber ähm, dieser europäische Gesundheitsdatenraum kommt ja hinzu zu der auch sonst praktizierenden Speicherungen vor Ort. Das heißt, da letzten Endes werden doch zusätzliche Risiken geschaffen, ähm, die daraus ähm, erwachsen, dass wenn ähm, die Sicherheit von diesem neuen System nicht gewährleistet ist, wenn es da zu, zu Hacks kommt oder ähm, ständig hieß man von Ransomware-Vorfällen, vor, vor, äh, ähm, wenn es da nur eine undichte Stelle gibt, besteht tatsächlich die Gefahr, dass dann in großen Mengen Daten abfließen, also sehr viel mehr Daten, als wenn jetzt eine Arztpraxis da ihren, ähm, ihre Behandlungsunterlagen nicht datenschutzgerecht ähm, entsorgt. Und vor dem Hintergrund, wenn es darum geht, äh, dem Patienten vollständige Kontrolle zu geben, müsste ich meines Erachtens erstens Kontrolle darüber haben, will ich überhaupt, dass meine ähm, Gesundheitsdaten in diese äh, europäische Wolke da wandern. Äh, zweitens ähm, möchte ich gefragt werden, welche behandelten Institutionen dann auch wirklich Zugriff darauf haben sollen, auf welche Informationen. Im Moment ist es ja auch so, dass mich mein Arzt fragt, wo hatten Sie sich schon mal behandeln lassen und darf ich da die Informationen anfordern? Das könnte man digital genauso machen. Und drittens, wie schon erwähnt wurde von Peter Schaar, wenn es um Forschung geht, wenn es um ähm, sogar Nutzung für behördliche Zwecken äh, ist auch vorgesehen, geht, ähm, da muss natürlich der Patient gefragt werden, wenn es um personenbezogene Daten geht. Äh, ich würde sagen, wenn es um wirklich, wirklich anonymisierte Daten geht, und das geht nicht bei allen Arten von Daten, aber bei einigen geht das, wenn es um wirklich anonymisierte Informationen geht, dann denke ich, ist diese Einwilligung an der Stelle verzichtbar. Also ich denke, man sollte auch vielleicht noch mal einen Punkt unterstreichen, in der öffentlichen Debatte bisher keine oder kaum eine Rolle spielt. Das ist die vorgesehene Datenstruktur, die dort durch die Verordnung vorgegeben wird. Und auch die Struktur der Datenverarbeitung. Im Grunde genommen ist es ein mehr oder minder zentralisiertes Austauschsystem. Das heißt, in jedem Mitgliedstaat eine nationale Stelle eingerichtet werden, über die, die alle Daten, die aus anderen Staaten abgerufen werden, dann praktisch laufen müssen. Eine solche zentrale Stelle setzt natürlich voraus, dass dort ein umfassender Wissenspool entsteht und eben dieser Zugriff auch möglich ist. Und wenn man jetzt an den Forschungsdatensatz denkt, dann ist das, hat das auch schon was von Vorratsdatenspeicherung, weil die Daten zwangsweise ohne Mitwirkung der Betroffenen, ohne dass dafür auch überhaupt irgendein Anlass besteht, in diesen für Forschungszwecke verfügbaren Datenpool hineinfließen müssen. Man könnte sich das auch ein Stück anders vorstellen. Man könnte sich es so vorstellen, dass dass wenn ich ähm, zu einem Arzt äh, in Frankreich gehe, dass äh, genau sozusagen eine bilaterale Kommunikation stattfindet zwischen der Arztpraxis und der Stelle, bei der diese Daten gespeichert sind. Wobei eben auch in Deutschland dieser etwas eigenartige Weg äh, gewählt wird, einer elektronischen Patientenakte, die nichts anderes ist als eine Kopie, eine digitale Kopie von Daten, die ohnehin digital an anderer Stelle, nämlich bei den Arztpraxen, in Krankenhäusern und bei anderen sogenannten Leistungserbringern schon vorhanden sind. Also der Begriff der digitalen Akte ist schon mal ein Unding, das vielleicht irgendwann mal hinterfragt gehört und auch sich als zunehmend unpraktikabel erweist, weil ein unglaublicher Overhead einfach damit verbunden ist, dass man diese elektronische Akte azur halten muss. Das heißt, jede, jedes Informationspuzzlechen, das an irgendeiner Stelle anfällt, muss, zumindest wenn man, wenn man diese Verheißung dieser Gesundheitsakte ernst nimmt, in diese Gesundheitsakte aktuell einfließen. Das heißt, da werden unvorstellbare Datenmengen bewegt. Und das wird jetzt noch mal mit 26 Mal genommen, weil praktisch das dann europaweit zu geschehen hat. Da muss man sich vielleicht mal eine etwas innovativere Technologie ausdenken, die, die zumindest in Ansätzen heute auch schon verfügbar ist, ich denke ja an, an elektronische Identifikationssysteme, Identitäten, über die, die ich selber auch dann ein Stück weit als, als Betroffener beschäftigen kann, auch insbesondere über deren Freigabe, die dann aber auch bilateral gegebenenfalls mit den Stellen, in denen diese Daten dann vorhanden sind, also meinem Hausarzt, meinem Krankenhaus, wo ich vielleicht eine Operation hatte oder so, dann eben auch ausgetauscht werden müssen, ohne dass jetzt praktisch das an diesen zentralen, an, an diesen, über diese zentralen äh, Stellen äh, alles abgewickelt werden muss. Okay, dann daran anschließend, ja, direkt äh, kurze Rückfrage, also ist quasi, kann man so sagen, dass einfach es überhaupt nicht verantwortbar ist, das zentral zu machen, oder gibt es da Grauzonen? Ich sage nicht, dass es verantwortbar ist, aber ich sage, dass der Aufwand dort einen angemessenen Schutz zu schaffen und ein Miss vorzubeugen, sehr viel größer ist, weil eben ungeheure Datenmengen, das hat ja Patrick Bayer auch schon, schon angesprochen, ungeheure Datenmengen letztlich verfügbar sein werden und die Schadenshöhe bei, einem, bei einer Schwachstelle in, in, in dem System die Anzahl der Betroffenen ist natürlich dann sehr, sehr viel größer. Und wir erleben es ja immer wieder, es hat auch in elektronischen Gesundheitssystemen, ich denke da an Norwegen, ja solche Fälle gegeben, wo in großem Umfang sensibelste Gesundheitsdaten und zwar in sehr, sehr großem Umfang abgeflossen sind. Und das muss man mitbedenken, wenn man jetzt ein so gewaltiges Projekt wie diesen europäischen Gesundheitsdatenraum in Angriff und von, auch schon von daher denke ich, dass äh, sich die Kommission da gar nicht unbedingt äh, äh, und, und, und den Mitgliedstaaten einen so großen Dienst erweist, weil das System so komplex sein wird, dass, äh, dass es äh, wie bei wie in Deutschland äh, sehr viel länger dauern wird als geplant, bis das auch nur in Ansätzen realisiert ist. Da würde ich auch noch gerne was zu sagen und zwar finde ich, das muss ja auch immer mit dem Nutzen abgewogen werden. Das heißt, die, die Bereitstellung von Daten für die Forschung macht ja nur einen Sinn, wenn die Forschung daraus einen Nutzen ziehen kann. Jetzt kann man sagen, wenn die vollständig anonymisiert sind und wenn das dann so wäre, dann könnte man sagen, okay, guckt, was ihr findet. Aber ansonsten muss man sagen, dass die Datenstruktur, so wie sie jetzt da ist, gar nicht nutzbar ist für Forschungszwecke. Die sind, haben nicht dieselbe Struktur. Man muss eine Fragestellung haben, man muss die Grundgesamtheit kennen, man muss die Selektivität. Mechanismen kennen, es sei denn, man hat alle Daten, aber die wird man nie alle haben und von daher stellt sich aus meiner Sicht auch grundsätzlich die Frage, ob der Nutzen für die Forschungszwecke überhaupt abstrakt behauptet werden kann. Ich würde sagen, nein, der kann nur konkret belegt werden und wenn man dann in die ins Detail guckt, findet man zum Beispiel, dass die Krankenhausdaten ja gar nicht in der Form vorliegen, dass sie verarbeitet werden können. Und Sie haben es ja schon angesprochen, die EPA müsste ja dann auch, da müssen ja alle Einzelheiten äh, verwendet werden. Das könnte, glaube ich, nur eine starke KI noch leisten, diese Daten so zu sortieren, dass man die überhaupt noch mal kategorisiert verarbeiten kann zu Forschungszwecken. Also an der Stelle, finde ich, wird abstrakt ein Nutzen behauptet, der von der Struktur so gar nicht gewährleistet werden kann aktuell. Und äh, das, da hängt es äh, meines Erachtens noch sehr. Ich würde da noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen oder eher die Frage rumdrehen äh, und Sie an Herrn Breyer geben. Welche Anforderungen werden denn dann irgendwie halt nötig, damit die Daten ausreichend sicher sind und man einigermaßen als Patientin die Kontrolle darüber behalten kann. Also was wäre nötig an Anforderungen eigentlich? Ja, wir werden uns zum Beispiel dafür stark machen, dass die Zertifizierung der Systeme, und das ist ja nicht so, dass es sozusagen ein EU-zentraler Datenraum sein soll, sondern das sollen dann eben Systeme, auf mitgliedstaatlicher Ebene zusammengeschlossen, zusammengeschaltet werden. Wir werden uns dafür stark machen, dass eine verpflichtende Zertifizierung von diesen Systemkomponenten vorgesehen wird, denn bisher in dem Entwurf ist es gar nicht vorgesehen, dass wirklich die Sicherheit auch verpflichtend geprüft werden muss, bevor solche Produkte in diesem europäischen Gesundheitsdatenraum zum Einsatz kommen. Das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher, ganz wesentliches Merkmal. Aber wie gesagt, ich bestehe auch darauf, dass der Patient selber das Recht haben sollte, auch zu sagen, ich will gar nicht, dass meine Daten in diesem Raum gelangen. Denn ähm, wie viele Leute fordern wirklich eine kopierer Patientenakte an? Das passiert selten. Und ähm, wer hat sich schon mal im EU-Ausland behandeln lassen? Klar, es kann mal passieren. Aber es wird für ganz viele Menschen einfach nicht relevant sein, die Vorteile. Und dann kommen doch eher die Risiken zu tragen. Das muss letzten Endes jeder selbst beurteilen. Das hängt auch von der eigenen Lebenssituation ab. Ich erinnere mich daran, als wir ähm, damals gegen die Vorratsdatenspeicherung auf die Straße gegangen sind, haben wir auch eine Umfrage gestartet und Menschen gefragt, ähm, äh, wird es einen Einfluss auf euer Verhalten haben, wenn jetzt künftig ähm, eure Verbindungen, auf Vorrat gespeichert werden. Und da haben tatsächlich Leute berichtet, ähm, sie rufen jetzt nicht mehr bei bestimmten Ärzten an, weil sie sich Sorgen machen, dass das ähm, nicht sicher ist, in die falschen Hände geraten könnte. Äh, das mögen wir vielleicht jetzt als übertrieben ansehen, aber ähm, je nach der persönlichen Situation und Notlage von Menschen ähm, äh, kann das weitreichende Auswirkungen haben, wenn das Gefühl nicht mehr da ist, man hat wirklich die Kontrolle. Ja, absolut. Und natürlich auch alles, was vielleicht nicht vorstellbar ist in eigenem Alltag, ist natürlich bei anderen Menschen einfach akute Realität. Sehr nachvollziehbar. Herr Schaar, haben Sie da noch was zu ergänzen? Was für Anforderungen so notwendig wären? Nun, das ist ja schon sozusagen im Fließtext angesprochen worden. Aber klar ist, das Ganze muss transparent sein. Das heißt, ich als Betroffener muss überhaupt verstehen können, was da geschieht, wer möglicherweise auf meine Daten zugreifen will. Und ich muss letztlich auch darüber entscheiden können. Sei das nun im Wege des Opt-out oder Opt-in. Das sind sicherlich die wesentlichen Punkte. Dazu kommt IT-Sicherheit, dazu kommt das Ganze dann sozusagen über Zertifikate bzw. Datenschutz-Siegel abzusichern. Das ist sicher auch eine richtige Idee. Darüber hinaus muss man dann, glaube ich, aber auch noch mal weitergehen, man muss auch gewährleisten, dass hier eben keine Vorratsdatenspeicherung stattfindet, sondern dass eben die Daten nur anlassbezogen in diesen Datenraum fließen. Und zum Thema Forschung würde ich sagen, wenn man sich mal den Vorschlag anschaut, welche Daten in diese, im Rahmen des Gesundheitsdatenraums äh, mitgliedstaatsübergreifend verfügbar gemacht werden sollen, dann muss man sagen, das ist ja ein ganz rudimentärer Datensatz. Nur. Dann kann man sagen, einerseits ist das datenschutzrechtlich ja ganz gut, dass dieser Datensatz äh, nicht, so, nicht so gewaltig ist, aber man fragt sich dann manchmal, äh, ob dieser Datensatz, der standardmäßig für Forschungszwecke dann erforderlich ist, der entspricht im Wesentlichen dem sogenannten Notfalldatensatz in Deutschland, also da sind wirklich sozusagen harte Informationen über den Patienten drin, Allergien, chronische Krankheiten und so etwas, das ist auch hochsensibel, aber inwieweit sind diese Informationen tatsächlich für die Forschungszwecke so erkenntnisbringend? Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal nur ein paar Monate zurückdenkt als Corona ja noch ein großes politisches Thema war, im Augenblick sind wir ja eher bei der Aufarbeitung, äh, äh, da muss man sagen, äh, da hätte man für die Corona-Forschung wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Honig draus saugen können. Ne? Also, das heißt, also für, die, für, für, für valide, übergreifende er, wissenschaftliche Erkenntnisse ist es im Grunde zu wenig und im Hinblick auf äh, das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist vielleicht schon zu viel, was dort äh, zur Verfügung gestellt wird. Also wie man mit diesem Konflikt umgeht, äh, das äh, ist schon eine, ein Balanceakt und das ist ziemlich schwierig. Und ich kann das noch nicht so genau äh, sehen, wie, wie man bis äh, äh, Ende Juni, das ist ja der Plan, das Ganze gesetzgeberisch in trockene Tücher ge äh, bringen äh, kann. Die schwedische Ratspräsidentschaft hat ja betont, dass das eines der Schwerpunktthemen Ihrer Präsidentschaft ist. Äh, die Vorstellung äh, ist offensichtlich vorhanden, äh, dass man das sehr schnell über die Bühne bringt. Äh, sozusagen ein, ein Nebenaspekt dabei ist ja, dass auch die nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament nicht so fern sind und äh, dass alles, was, sage ich mal, äh, äh, so in, in, das, in das Wahljahr hineinragt, und bis dahin nicht abgeräumt wurde, doch Gefahr läuft, der sogenannten Diskontinuität anheimzufallen und dann im Prinzip wieder neu aufgesetzt werden muss, durch das dann neu gewählte Parlament, durch die neu gewählte Kommission, auch die, wird ja jetzt, die hat ja auch nur eine Restzeit, die jetzt nicht mehr so sehr groß ist. Ja, sehr interessante Aspekte. Ähm, gleichzeitig tatsächlich schon die Frage angesprochen, die ich gerade stellen wollte. Es ähm, klingt ja jetzt sehr viel und auch wirklich höchst interessant, wie wenig Vorteile es eigentlich scheinbar liefert. Ähm, inwiefern wird da eigentlich argumentiert mit Vorteilen oder welche Vorteile ergeben sich trotzdem eigentlich noch daraus, wenn man die Daten hätte? Herr Langen, wofür gibt es da noch Vorteile? <lacht> Naja, also es wurde ja schon angesprochen, dass vermutlich aus diesen Daten man für die Corona-Versorgung nicht hätte viel ziehen können. Wenn man sich jetzt überlegt, wie es in Israel lief und überlegt, was bei uns jetzt im Nachgang reflektiert wird, was nötig war und was nicht nötig war, ist mein Eindruck, wenn man jetzt tagesaktueller die Inzidenzen in den äh, Intensivstationen gehabt hätte, hätte man auch nicht anders gesteuert. und Die Präventionspolitik hätte die gleichen Fehler gemacht bei den Kindern, auch mit, mit äh, genaueren Zahlen. Ähm, also was will ich damit sagen? Das, was wir an Gesundheitsberichterstattung und an Versorgungsforschung haben, liefert eigentlich schon ein breites Maß an Daten für die Steuerung des Systems. Was wir an spezifischen äh, Daten brauchen für die Verbände, von einzelnen Interventionen oder von Diagnosen. Das ist eine Forschung, die, die sehr dezidiert und, und wie soll man sagen, geplant erfolgen muss. Die kann man nicht an großen Datensätzen machen. Ich hätte eher auch sozusagen das Bedenken, dass im nächsten Schritt äh, dann auch gesagt wird, na ja, mit diesem Notfalldatensatz können wir ja nicht viel machen. Wir brauchen eigentlich sehr viel mehr. Also ich habe äh, in Erinnerung, dass am Vorabend da, des Treffens der Landesdatenschutzbeauftragten gab es ja so eine Diskussion. Da war eine Dame mit ähm, Podium, Bundesverdienstkreuzträgerin, die gesagt hat, das ist doch völlig unsinnig, die Zwecke bestimmen zu wollen. Wir wissen doch gar nicht, was wir an Gentherapie zukünftig zur Verfügung haben. Und dann haben wir die Daten nicht erhoben und haben sozusagen einzelne Parameter nicht gemessen oder nicht nicht gespeichert, nur weil sozusagen das damals im Forschungszweck noch nicht erkennbar war. Die hat dafür plädiert, Forschungszwecke gänzlich wegzulassen und alles zu speichern, weil das ja sozusagen eigentlich im Sinne des Nutzens für die Bevölkerung im Allgemeinen wäre und äh, dieses, wie soll man sagen, äh, übergreifende Idee des Datenzugriffs, ohne schon eine konkrete Nutzenidee zu haben, die finde ich sehr erschreckend. Und äh, meines Erachtens ist Forschung und der Eingriff in Daten nur dann legitimiert, wenn man auch einen Nutzen belegen kann, der kann auch kollektiv sein, aber er muss belegt sein. Ähm, und äh, und da, finde ich, müsste eigentlich mehr, müsste, müssen die Kriterien für, für die Forschungszwecke ähm, klarer sein. Im Moment ist es ja so, dass die Datenschutzbeauftragten ja darüber bestimmen, wir müssen ja befragt werden und da müsste die Rolle eigentlich sehr viel stärker in eine Beratung gehen und in eine Konkretisierung, was wirklich gebraucht wird und eine Konzentration auf die sinnvollen Sachen und nicht möglichst viel bereit zu haben und, all, und möglichst vielen zu geben, weil das ist dann die Entwicklung, die, die, ja, die meines Erachtens äh, dann stattfindet. Also genauso wie noch nie ein Gesetz abgeschafft wurde, ähm, auch, es sind auch immer äh, Strukturen weiterentwickelt worden. Und das ist jetzt der erste Schritt. Wo, wobei, wobei, wobei, ja, Wobei man sagen muss, natürlich ist Forschung immer in die Zukunft gerichtet? Und ein bisschen ist schon was dran, dass man die Forschungszwecke bei, zum Zeitpunkt der Entstehung von Daten manchmal nicht wirklich vollständig beschreiben kann. Denken wir mal an, an die Krebsforschung. Also, das ist ja so ein typisches Beispiel, das immer wieder auch auftaucht. Wir haben ja mittlerweile auch Krebsregister, die vernetzt sind, wo, wo man versucht, neue Faktoren zu finden, die zur, äh, zum, zum Entstehen dieser schrecklichen Krankheit beitragen. Ne? Und wenn äh, man erst dann die Daten erhebt, das ist halt dann manchmal die, so, so, so ein bisschen dann auch kurzschlüssig, äh, wenn, äh, wenn man weiß, wonach man sucht, äh, dann das ist für aus wissenschaftlicher Sicht häufig unbefriedigend. Andererseits ist es aber auch absolut richtig, dass man äh, fragt, äh, worin liegt wissenschaftliche Nutzen von bestimmten Daten? Vor allem, äh, äh, wenn man äh, auf der anderen Seite gar keine Vorstellung hat, äh, wie die Forschung in Zukunft gestaltet werden kann. Äh, vielfach ist es ja so, dass man äh, gerade in der Gesundheitsforschung auch alternative Ansätze findet. Also zum Beispiel die Entstehungsfaktoren von die zu einer, zu einer Krankheit beitragen, sozusagen durch einen auch nachträglichen, eine nachträgliche Erhebung von Daten dann auch herausfindet, indem man durchaus bei denjenigen, die erkrankt sind im Vergleich zu denen, die nicht erkrankt sind, dann feststellt, wo sind dann da Unterschiede mit entsprechenden Studien. Es muss ja nicht alles immer ein, ein vollständiger Datensatz der kompletten Bevölkerung sein. Also da sind insofern ist das ein, ein schwieriges äh, Kapitel, wobei es dann da auch sehr stark darauf ankommt, zu gewährleisten, dass die Anonymisierung von personenbezogenen Daten in einem möglichst frühen Stadium stattfindet und damit das Risiko eines Missbrauchs verringert wird. Manchmal reicht Pseudonymisierung nicht aus, gerade wenn es um Langzeitbuch geht, um Langzeitstudien und nicht um Querschnittsanalysen, da kann es dann um Pseudonymisierung gehen, aber in vielen Fällen reichen auch anonyme Daten aus und dann bei wirklich anonymen Daten ist dann das Missbrauchsrisiko doch sehr deutlich reduziert. Äh, Vielleicht dazu. Wenn es, wenn es anonymisiert ist, wäre es ja okay. Aber die Forderung der Dame ging noch weiter. Die hat nämlich genau auf das Argument, das Sie äh, angestoßen haben. Nochmal reagiert und hat gesagt, man müsse ja die Leute vielleicht später auch nochmal befragen können, wenn man neue Erkenntnisse hatte. Deswegen wäre Pseudonymisierung eigentlich auch nicht auch viel zu viel. Und dass die Krebsforschung 30 Jahre wenig Ergebnisse gebracht hat, lag sicherlich nicht daran, dass sie nicht genug Daten gesammelt hat. Also man sollte schon, also die, die das Erkenntnisgewinnung in schwieriger Prozesse ist klar, und dass man im Nachhinein manchmal schlauer ist auch, aber ähm, der, trotzdem muss man systematisch äh, die an den Setz Datensätzen arbeiten und die Selektivitätsdimension betrachten. Im Nachhinein kann man sozusagen auch vieles Falsches finden. Also was jetzt was, äh, Blutdruckwerte betrifft oder ähnliches, wenn man äh, bestimmte Sachen außer Acht lässt und Faktoren, die da mit hineinspielen, nicht erhoben hat oder nicht mit berücksichtigt, soziale Schicht etc. So, ich, ich gebe gerne erstmal Patrick Breyer das Wort, der sich hier fleißig gemeldet hat. Ja, ähm, zunächst mal wollte ich noch nochmal ähm, sagen, dass die Diskussion, die wir hier heute haben, eine völlig andere ist als fast alle Diskussionen, die ich bisher zu diesem Thema geführt habe auf europäischer Ebene. Also da werden quasi fast nur die Vorteile gesehen und ähm, wie wichtig das ist. Ähm, und ähm, es gab, glaube ich, nur ein Gespräch, wo, wo es irgendwie ähnlich kritisch gesehen wurde, selbst in einer Runde mit den europäischen Datenschutzbeauftragten und den Datenschutzbeauftragten aus mehreren europäischen Staaten, Deutschland war nicht dabei, ähm, äh, war die Diskussion eine andere. Man muss natürlich auch sagen, dass die Vorteile, die man sich für die Forschung erhofft, dass ich schon glaube, dass das äh, große Vorteile ähm, hätte. Da beklagen sich eben Forscher, sie müssten mit Daten äh, aus anderen Staaten äh, arbeiten, die keinen Datenschutz haben und das wäre doch viel besser. Äh, Winfried Kretschmann sagte mir Anfang der Woche, das sei ein Datenimperialismus, den wir hier betreiben, weil äh, wir uns auf dem hohen Datenschutzniveau ausruhen und dann eben in, in anderen Staaten forschen, die das nicht haben. Ähm, ich sehe das natürlich völlig anders, dass ähm, nicht, dass ein Wettlauf nach unten das, das äh, Ziel sein kann. Aber das ist die Diskussion, die da geführt wird. Und was ich glaube, ich daran berechtigt ist an den Erwartungen und Hoffnungen ist, ähm, man verspricht sich davon eine Standardisierung, das heißt, es soll tatsächlich so sein, dass eben die Behandlungsinformationen irgendwie strukturiert und standardisiert werden, um überhaupt äh, sie nutzbar machen zu können, sogenannte Interoperabilität ist da das Ziel ähm, und ähm, gerade wenn es darum geht, wir wollen auch Daten anonymisiert und aggregiert, das heißt zusammengefasst und das ist wirklich ein ziemlich sicheres Verfahren, ähm, verfügbar machen für die Forschung, dann ist das natürlich Voraussetzung dafür, eine solche ähm, ähm, Strukturierung dahin zu bekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, also da teile ich auch die, die Meinung von, äh, die jetzt glaube ich Peter Schalke geäußert hat, in vielen Fällen kommt man mit anonymisierten Daten weiter für Forschungszwecke. Oft ist es auch so, ich brauche gar nicht alle Daten, sondern es reicht mir ein repräsentatives Sample. Und ähm, bisher traditionell arbeitet man ja auch oft der Grundlage von Einwilligung, wie das auch, ähm, wie gesagt, auch medizinischer Standard ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch digital unterstützen könnte, zum Beispiel ähm, Leute um Einwilligung zu bitten, dass man eben sagt, ähm, ohne jetzt Daten rauszugeben, äh, bittet man bestimmte Menschen, die geeignet sind für äh, wichtige Forschung im öffentlichen Interesse und so weiter, bittet man die eben gezielt, ähm, könnten Sie sich vorstellen, ähm, hier mitzumachen. Ich glaube, da könnte man durchaus einiges erleichtern. Man könnte auch zum Beispiel äh, Thema äh, Datenaltruismus äh, oder teilweise wird das auch genannt äh, Broad Consent, also breite Einwilligung, man könnte auch daran denken, durchaus äh, Patienten zu erlauben, zu sagen, ich möchte generell ähm, für bestimmte Arten von Studien ähm, durchaus einwilligen, dass meine Daten dann auch pseudonymisiert dafür ähm, genutzt werden. Da ist dann wieder das Thema Einwilligungsmanagement. Wie genau kann ich das ausgestalten und ähm, auswählen? Aber da kann ich mir das, so ist, das ist übrigens in der, BDS, in der DSGVO schon vorgesehen. Genau, es ist schon vorgesehen, aber äh, die, die Datenschutzbehörden sind ja immer sehr zurückhaltend und sagen, sie waren davor nur unter engen Voraussetzungen, aber im Grunde genommen ist es da schon angelegt gewesen, diese Idee und ähm, das könnte man hier nutzbar machen oder nutzbarer machen, um, denke ich, auch den Forschenden da ähm, entgegenzukommen an der Stelle, denn ähm, die Ziele sind ja durchaus wichtig, die Medizin voranzubringen. Da haben uns dann auch die Leute von der Arzneimittelbehörde erzählt, wie wichtig es wäre, jetzt ähm, seltenere Nebenwirkungen auch irgendwie feststellen zu können. Und äh, ob das jetzt im Einzelnen stimmt, ich bin jetzt kein Fachmann, aber ähm, dass das Vorteile haben kann, das, das glaube ich schon. Die Frage ist halt nur, wie setzt man es um und wie gewährleistet man dass auch Patientinnen und Patienten, die wo hat über Ihre Daten erhalten? Ich habe eine Umfrage gesehen vom Eurobarometer, also EU-weit, wo etwa ein Drittel der Patientinnen und Patienten gesagt hat, sie würden ihre Daten für Forschungszwecke zur Verfügung stellen. Ein weiteres Drittel hat gesagt, dass im Notfall, im Ausnahmefall, ja, zum Beispiel Pandemie, wären sie dazu bereit. Und ein Drittel ungefähr hat aber auch gesagt, sie möchten das nicht. Und da, finde ich, muss man eben auch die, den unterschiedlichen Willen auch ein Stück weit respektieren und darf da nicht eins äh, absolut setzen, ein, ein Ziel, auch wenn es ein wichtiges ist. Da wir vorhin schon so ein bisschen auch schon in die Richtung gegangen sind, Nutzung für Forschung, Nutzung für wissenschaftliche Zwecke, vielleicht eben auch Industrie, ähm, wie es ja teilweise vorgesehen ist, was für Nutzungsbegrenzungen sollte man eigentlich ähm, so konkret wie möglich, bestenfalls natürlich, aber vielleicht auch nur im Anwendungsfall dann letztlich. Welche nutzungsbegrenzung sollte es eigentlich dafür geben? Herr Lang haben Sie da eine Meinung zu? Es kommt auf die Datenstruktur an. Also im Prinzip, wenn sie anonymisiert sind, kann man eigentlich darüber nachdenken, dass es keine Nutzungsbegrenzung äh, braucht. Ähm, ansonsten, ähm, wenn sie nicht anonymisiert sind, stellt sich die Frage, äh, ob der Nutzen sozusagen den Eingriff rechtfertigt und ob eine entsprechende Zustimmung äh, dann auch vorliegt oder nötig ist, um, um den Eingriff zu rechtfertigen. Ähm, also ähm, äh, man, was dabei jeweils auch mit noch abzudenken äh, zu bedenken ist, ist sozusagen ein potenzieller Schaden, äh, der äh, äh, entstehen kann. Und äh, von daher äh, äh, ja, bin ich nicht so ganz sicher, ob sozusagen äh, der Nutzen insgesamt äh, einen, einen hohen Vorteil hat. Im individuellen Fall immer. Und das äh, also immer dann, wenn man sich positiv dafür entscheidet, hat man natürlich den Nutzen vor Augen. Der kollektive Nutzen muss meines Erachtens auch belegt werden in Abwägung von Schaden und in Abwägung von anderen milderen Mitteln, um das, um denselben Zweck zu erreichen. Und da sehe ich sozusagen beim Forschungsthema eigentlich nicht viel nicht viel gute Argumente, weil wir haben ja auch oben Science-Strukturen äh, und, und äh, Forschungsgruppen, die gemeinsam an Daten, großen Datensätzen arbeiten. Also das gibt es alles längst. Ähm, und ähm, für die Versorgung kann ich mir vorstellen, dass es durchaus einen großen Nutzen haben kann, wenn Daten zusammengeführt werden und wenn Behandler voneinander wissen. Ähm, aber über den individuellen Nutzen entscheidet der Patient selber genauso, wie er entscheidet, ob er viel Alkohol trinkt oder sich gesund ernährt und bewegt oder auch nicht. Also an der Stelle, finde ich, hat der Staat nicht die Berechtigung, sozusagen den, den kollektiven Nutzen dann für den Einzelnen zu, festzulegen. Schaar, ich denke, man ich sollte... Sollte, ein, äh, sollte auch noch stärker den technischen Aspekt berücksichtigen. Also äh, das äh, ganze Thema Privacy by Design, das ist ja ein, äh, ein Dauerbrenner in der Datenschutzdiskussion schon seit fast 20 Jahren, ne, wo, man, aber in, aber wo, wo sozusagen in der Praxis äh, hohe Defizite äh, bestehen. Und gerade wenn es um die Verfügbarkeit von Daten für Forschungszwecke geht, ist da noch vieles möglich viel mehr möglich als bisher geschehen ist, und gerade wenn hier von Pseudonymen die Rede ist und von Anonymisierung, dann kommt es doch schon auf die konkreten Verfahren an und für welche Zwecke diese Pseudonymisierung beispielsweise dann äh, herhalten muss. Äh, Verfahren, die sehr sicher sind, wo es ein äh, riesiger Aufwand wäre, diese Daten doch wieder den einzelnen Personen unautorisiert zuzuordnen äh, und auf der anderen Seite gibt es Verfahren, wo sozusagen das einzige Pseudonymisierungsmittel darin besteht, dass man sozusagen die Identifikationsdaten und die inhaltlichen Daten in zwei Dateien führt. Das ist nun eine sehr schwache Pseudonymisierung, die dann stattfindet, aber Wort laut Wortlaut nach ist es auch Pseudonym. Das heißt, man sollte noch mal ganz genau hinschauen, wie das geschehen soll. Und gerade bei der äh, äh, gerade, äh, bei der medizinischen Forschung, ist es, muss, steht letztlich ja nicht die einzelne Person im Mittelpunkt, wenn es um große Projekte geht, sondern tatsächlich die große Zahl von Datensätzen, die auf diese Art und Weise neue Erkenntnisse generieren sollen, im Sinne auch der Nutzung von KI-Systemen. Aber gerade wenn es darum geht, muss gewährleistet sein, dass der Rückweg dann eben nicht möglich ist. Und, und das bedeutet auch, dass sozusagen die Zuordnung über die Zeit gegebenenfalls ermöglicht werden muss, ohne sozusagen den Rückweg auf den einzelnen Patienten zu, sehr leicht zu machen. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der dabei eine Rolle spielt und der gegebenenfalls auch in, einer, in der Verordnung selbst oder in einer umsetzenden in einem umsetzenden Rechtsakt, also einem Delegierten Rechtsakt, dann zu gewährleisten wäre. Ja, Patrick Breyer. Ähnlich in der Einschätzung, vor allem vielleicht, wenn man jetzt, ich habe es vielleicht zu sehr auf Forschung abgestellt gerade, wenn man noch den potenziellen Bereich von Behörden und Industrie mit reinbezieht. Ist da immer noch, wenn es anonymisiert ist, alles okay oder sollte es da doch bessere Nutzungsbegrenzungen geben? Ja, ich würde sagen, wenn das anonymisiert und aggregiert ist, dann können das statistische Informationen sein, die eben auch mal ähm, für die ähm, Politik dann von Interesse sein können. Ähm, dass bestimmte Sachen ähm, unter bestimmten Voraussetzungen irgendwie gehäuft auftreten, kann zum Pandemiemanagement und so weiter ähm, wichtig sein. Also ich könnte mir das vorstellen. Aber ähm, wie Peter Schaar schon sagte, es ist an dieser Stelle tatsächlich weder Opt-in noch Opt-out gefordert. Also der Entwurf ist weit davon entfernt, äh, bei den personenbezogenen Daten irgendeine Kontrolle zu geben. Das ist, glaube ich, ähm, der, der eigentliche ähm, Streitpunkt, wird das sein. Ich habe jetzt schon gehört, dass die Berichterstatter von den Konservativen, die wollen wohl nur ein Opt-out widerspruchsrecht einführen und... Ähm, da werden wir, denke ich, noch viele Diskussionen führen, denn ähm, wie soll das in der Praxis aussehen, wenn ich das erstens wissen muss und zweitens dann noch irgendwie einen Brief formulieren muss oder mich irgendwo einloggen muss, das ist für viele eine Hürde, die nicht überwindbar ist. Und wir wissen auch aus der Praxis, zum Unterschied zwischen Opt-in und Opt-out Verfahren, dass vom Opt-out halt nur ein winziger Bruchteil Gebrauch macht. Äh, während ähm, bei Optin ist es andersrum, dass ähm, viele sich dazu äh, nicht entschließen ähm, und wenn man die Menschen befragt, wollen sie es oder wollen sie es nicht, ergibt sich oftmals ein Wert dann dazwischen. Also ähm, ich finde, man muss zumindest dafür sorgen, dass die Personen aufgeklärt werden und gefragt werden, um dann eine echte Wahl auch treffen zu können, eine informierte Entscheidung auch treffen zu können. Also ich würde, mir wäre durchaus, ich könnte mich durchaus mit dem Opt-in, Opt-out auch anfreunden, wenn auf der anderen Seite eine Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung, eine sehr starke Pseudonymisierung, die den Rückweg verbaut, dann auch gewährleistet ist. Das heißt, und bezogen auf diesen relativ kleinen Datensatz, der da vorgesehen ist. Äh, allerdings auch nur bezogen auf die äh, Verwendung der Daten für Forschungszwecke. Richtig ist dieses Argument, dass äh, das natürlich Opt-in oder Opt-out schon darüber entscheidet, wie viel äh, Personen äh, ihre Daten freigeben, beziehungsweise der Datennutzung widersprechen. Aber ich persönlich finde das äh, jetzt nicht das des Datenschutzes möglichst wenig Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Das wäre, glaube ich, eine verfehlte Vorstellung. Insofern würde ich da mich ein Stück weit anders positionieren, als das Patrick Breyer vorgesehen hat. So, ich würde noch nicht den ganz letzten Punkt, sondern die letzte Frage in dieser Runde eingeben. Ich sehe schon, dass hier viele sich ab und an melden und gerne auch noch mal entweder ja bestenfalls Fragen stellen wollen in der Runde, bevor wir dazu kommen. Eine Sache noch, weil es gerade ja auch nochmal angesprochen wurde. Wenn es ja, sagen wir mal, worst case, es kommt und äh, man bräuchte quasi eine Widerspruchslösung oder man müsste widersprechen, wie schafft man es überhaupt, das so breit in die Welt zu tragen quasi? Also wie ist es möglich, dass man die PatientInnen und ähm, Patienten da eigentlich dementsprechend mitnimmt, dass man halt wirklich, ja... Ihnen das mitteilen kann, wie kann man damit umgehen, dass die meisten ja auch gar nicht wissen, was eigentlich jetzt alles da über Sie gespeichert ist, was da alles ist, wie schafft man es und jetzt auch wirklich gerne aus Ihren verschiedenen Perspektiven ähm, da eigentlich dann darauf aufmerksam zu machen. Äh, wir könnten gerne mit Herrn Schabe gehen, wenn Sie möchten. Ja, also äh, Worst Case ist übrigens nicht Opt-out, sondern wie bisher vorgesehen im Entwurf, weder Opt-in noch Opt-out, sondern zur Verfügungstellung. So ist es vorgesehen. Und selbst Opt-out ist schon ein, ein gewaltiger Fortschritt, wenn man das erreicht. Und dann stellt sich die Frage der, der Handhabbarkeit. Eine Vertreterin der schwedischen Ratspräsidentschaft hat kürzlich auf einer Veranstaltung, die ich moderieren durfte, gesagt, in Schweden habe man so die Vorstellung, das so einfach zu machen, wie, das, wie den Kauf eines U-Bahn-Tickets. Also das ist sozusagen von der Zielvorstellung richtig durchaus sympathisch, aber sie hat das dann leider nicht unter, äh, unterfüllt durch sozusagen konkrete Ansätze. Also im Grunde genommen ist der Anspruch völlig berechtigt zu sagen, also es muss wirklich einfachst möglich sein für jeden, für, äh, für, für jeden Patienten, für jede Patientin, äh, dann äh, diese, diese, diesen eigenen Willen auch auszudrücken, ohne da jetzt äh, erstmal äh, riesige, technische Umwege zu gehen oder wahnsinnig viel an Papierkram zu erledigen. Das wäre aus meiner Sicht sicher nicht der richtige Weg. Okay, Herr Lang, wie sollte man dann damit umgehen mit den Patientinnen? Ja, also wir... Sie äh, haben ja eher die, sowieso die Position, dass wir eigentlich sagen, die psychischen Gesundheitsdaten sollten erstmal draußen bleiben, weil sie hochsensibel sind und auch, wenn sie denn abfließen, noch zu anderen Zwecken verwendet werden. Man könnte das auch noch ausweiten darauf, dass es auch bei schwerwiegenden chronischen Erkrankungen, die beispielsweise Teilhabechancen am Arbeitsmarkt oder äh, was jetzt Lebens- oder Rentenversicherungen betrifft, äh, Nachteile mit sich bringen wenn es weiter streut, dass das auch zu sensible Daten sind, als dass man die in einem pseudonymisierten Kontext hineingeben sollte. Also da kommt jetzt der nächste Punkt. Wir werden, würden ja eher sagen, dass Anonymisierung die strenge Regel sein muss und Pseudonymisierung dann die starke, eine extreme Ausnahme unter bestimmten Beispielen Bedingungen. Das ist jetzt noch nicht gewährleistet. Insofern würden wir versuchen, die Klienten zu ermuntern, dann in Deutschland ein Opt-out für die EPA zu machen, weil das der einzige Weg ist, sozusagen den Abfluss auf die europäische Ebene zu verhindern. Das hat dann unter Umständen dann wieder potenzielle eigene Nachteile. Also das Problem ist ja, dass in, in dem Maße, wo man sich den digitalen Strukturen entzieht, man natürlich auch Potenziale nicht nutzen kann und gegebenenfalls auch abgehängt wird, genauso wie man auf dem Bahnsteig ohne, Hände, ohne Smartphone nicht mehr die Wagenreihung sehen kann, wird man zukünftig vielleicht die eine oder andere Behandlung oder Zusatzgeschichte nicht mehr nutzen können. Das wird schwierig sein, Klienten oder Patienten in, dieser, in diesem Zwiespalt sozusagen zu helfen, ihre Entscheidung zu finden. Weil äh, letztlich äh, ist das äh, dann oft dann etwas, wo man aus Bequemlichkeit dann die Daten draufgibt. Äh, und äh, ich fürchte, dass das im Gesundheitsbereich unter Umständen dann auch äh, so nach und nach eintreten könnte und dass äh, die Bemühungen dann der Gesundheitsfachberufe, da Aufklärung zu leisten, dann auch strukturell ein bisschen scheitern, sei es am Zeitbudget, das man zur Verfügung hat, äh, sei es aber auch so, an den, den ähm, Kompetenzen, äh, die, die man dafür braucht. Äh, will sagen, im Grunde genommen, es war ja mal im Gespräch, dass die Krankenkassen da auch ein, äh, einen Aufklärungsauftrag haben. Ähm, das, was der Bundesrat in dem Zusammenhang angesprochen hat, dass die Digitalkompetenz der Bürger in dem Zusammenhang gestärkt werden müsste, wenn man das einführe. Das ist eigentlich ein zentraler Punkt und, und das ist eigentlich die Voraussetzung, Bevor man es einführt, ja, äh, kann ich irgendwie sagen, naja, im Juli äh, rufen wir ja dann mal die Volkshochschulen an, die sollen mal Gas geben, damit äh, die Bürger dann das besser überblicken. Also das ist ähm, äh, an der Stelle gibt es eine Lücke, die auch sozusagen dann in direkten Kontakt nur begrenzt äh, geschlossen werden kann. Ja, Herr Breyer, als Abschluss noch hinten dran. Ja, wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Lang, ähm, müsste man ja eigentlich äh, erfordern, eben auch selektiv entscheiden zu können. Ich bin vielleicht Nutzer der elektronischen Patientenakte im Regelfall, aber jetzt meine Psychotherapie, meine ähm, Schwangerschaftsabbruch, ähm, was weiß ich, ähm, die soll jetzt aber nicht da rein. Also da, ähm, das nehme ich jetzt gerne nochmal mit. Ähm, ähm, das da ist im Übrigen die deutsche Rechtslage. So, so, Das ist im SGB 5 so festgeschrieben bisher. Ja, bei uns ist das so, aber ich frage mich, ob in dem europäischen Entwurf das eigentlich so machbar ist, dass man überhaupt aus sowas komplett ähm, aussteigen oder das ablehnen kann. Aus meiner Sicht ist es jetzt noch nicht so vorgesehen. Das Einzige, was wirklich drinsteht, ist... Man kann den Zugriff durch andere Behandler einschränken, das, das steht drin. Aber dass man komplett äh, sich daraus ziehen kann, sehe ich eigentlich gar nicht so. Ja, wobei man sagen muss, das bezieht sich nur auf diese sogenannte Patientenkurzakte, also diesen, was ich schon mit Notfalldatensatz umschrieben habe, im, Grund, im Wesentlichen. Das ist nur ganz äh, marginal darüber hinaus. Äh, inwieweit da äh, zum Beispiel psychische Erkrankungen auch mit erfasst sind, das weiß ich nicht. Das müssen wir noch mal genauer anschauen. Dann gibt es noch einen Hausaufgabenauftrag <lacht> für alle. Nee, ich würde an dieser Stelle mal einen kleinen äh, Punkt machen. Ich danke erstmal sehr, sehr doll für die spannenden Beiträge und natürlich auch Anregungen in die verschiedenen Richtungen rund um die Probleme und Herausforderungen um, die, um den europäischen Gesundheitsdatenraum und natürlich auch die konkreten Vorhaben der EU-Kommission. Ich würde an der Stelle einmal die Menschen, die gerade aufnehmen, bitten, die Aufnahme zu stoppen.